Intro. Haters, like traitors, man, them, later, not... ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Sven, come on. Heute sind wir auf Steam, wie man sehen kann. Und heute haben wir drei Spiele, einmal Drift Gear, Gas und Mindfight. Das sind alle Spiele, die angeblich scheiße sein sollen, deswegen steht ja auch Scheißspiele drüber. Und heute werden wir sie ausprobieren. Okay, wir fangen an mit Mindfight. Play Rush. Das war's dann auch wieder. Ich, ich, ich kann's nicht. Das ist wirklich frech. Was ist die schlechteste Quali? Perfekt, so spielen wir. So spielen wir. Gas wollte gar nicht erst starten, deswegen kommt jetzt gleich das Outro.